Unvorbereitet, in eine Notfallsituation zu geraten, passiert schnell. Dann gilt, sofort handeln und Helfer aktivieren. Ist die Taste am Communicator gedrückt, übernimmt Genio und alarmiert die richtigen Adressaten. Soforthilfe nur einen Tastendruck entfernt. Höchste Zuverlässigkeit, absolute Flexibilität. Das ist Jinjo.